wo ich mit dem martin der hier gearbeitet hat der mich angelernt hat und mir das alles beigebracht hat und so mit dem habe ich alles raussortiert wirklich jeden einzelnen pappe haben wir da rausgeholt. und da, dadurch macht der chef auch nur geld umso sauberer das papier umso besser natürlich die qualität danach. wenn die, die kommen ja das kommt alles zusammen in einen becher kann man sagen in so einem riesengroßen becher und da laufen messer drin rum und die machen dazu zu so einer Brühe. Und darunter laufen so Bänder, so äh, ja, immer versetzt. Die Flüssigkeit wird da drin aufgenommen, dann wird das gepresst. Und das ist das, wird dann wieder neues Papier daraus hergestellt. Nur wenn da jetzt so braune oder schwarz viel dabei ist. Dann kann er das passieren, dass auf dem Blatt, das ist praktisch ein 4-Blatt, hat da aber schwarze Punkte oder so sind oder braune Punkte. Und deswegen sagt so ihn wieder das aus. Also so denke ich mir das. Okay. Ja, mach das so. Lieber Chef. Stop Arzt. Alter, wenn wir das einmal greifen können, dann ist doch kein Problem. Ist doch dein Geld, nicht mein Geld. Den Rad referieren! Wie will die meinen? Wer hätten wir schön? Fünf Minuten. Die ganze letzte Woche. Und jetzt steht die Presse schon wieder. Ja, die Stange tun wir jetzt wieder rein, die Alte. Das sind zehn Tonnen. Aber ey, das sind fünf Minuten. Ich Statt den Lockeren machen. Äh Kann ich das automatisch machen? Ja. Wenn wir das jetzt gleich pressen, dann ist Holzstress. Dann müssen wir. Hi Papa. Dann müssen wir die Pappe raussortieren. Also alles, was braun ist, muss raus. Ist natürlich ist ein Wahnsinnsdreck, weil es regnet. Dann sieht man immer so schön aus. <lacht> Aber wenn ich ganz ehrlich bin, nur drei Stunden geschlafen. Der, der Jüngste von uns, der bekommt Zähne und so. Und der kriegt das nicht so. Also, er kriegt das stark mit, aber der schläft nicht viel oder so dabei. Der ist die ganze Nacht wach und wir wechseln uns dann ab, egal ob ich jetzt arbeiten gehe oder nicht. Meine Freundin geht zwar nicht arbeiten, aber die muss ja auch den ganzen Tag für die Kinder da sein. Dann mache ich das so, stehe ich nachts um 4 Uhr auf. Ich kümmere mich um den Kleinen bis 6 Uhr und dann macht meine Freundin das wir sich wieder aus der Arbeit kommen und wechseln uns immer ab hat dann immer ein bisschen auch für jeden also für die auch Spaß macht weil immer das gleiche Mann ist ja auch tagelang Andy wir sehen uns morgen ne ja. komm zum Hülsen schneiden Freitag Hülsen schneiden ne Samstag habe ich frei ne denkt dran Du bist dran. Ich war doch dran am Samstag. Ich geb dir jetzt eine Kopfnuss, du. Dann weißt du, wer dran war. Jetzt haben wir ein Problem. Und zwar, meine Freundin ist wieder schwanger, aber ungewollt. Und man weiß nicht, ob man das noch wegmachen kann oder. Sondern ich bin eigentlich schon mal dagegen gewesen, um Kinder wegzumachen. Und wer weiß, ob das hält oder so. Oder ob die noch von einem anderen Kind haben will, weiß man ja nicht. Ne? Ja und jetzt müssen wir halt schauen, wie das weiterhin läuft. Ob man es wegmachen kann. Wenn ja, dann ja. Und wir haben uns das richtig gut überlegt und alles. Und die Entscheidung ist gefallen, weil vier Kinder sind mal hart. Jetzt ist es schon wirklich hart. Das muss ich selber zugeben. Also, ich meine, bei uns. Zu Hause ist normal wie bei jeder anderen Familie auch, aber halt, wenn man so jung ist, kommt das schon mal krass rüber. Ja, ne? bis nachher, Chef. Tschüss. Lu Dann also muss man erst warm machen Hi, Bitte schön. Jetzt haben wir es ganz schön gut hinbekommen. Geht schon in den Kindergarten. Ja, und sie geht jetzt bald in den Kindergarten. Dann hat man ja auch noch mehr Ruhe. Und ein bisschen mehr für sich auch. Weil ich, ich und meine Freundin, wir haben eigentlich immer nur abends zusammen unsere Ruhe oder sowas. Oder dass wir uns richtig hinsetzen können und miteinander sprechen oder so. Das können wir nur abends machen. Was machst du? Buh, Puppe. Runterhalten, Henrik. Runter. Ja, guck mal, was du da gemacht hast. Findest du das toll? Ja, und warum machst du das dann? Warum machst du das? Tschüss, keine Antwort. Ich gebe auch keine Antwort mehr. Wenn du dich fragen Lecker siehst du aus normalerweise. Ne? Mm. Weil Katrin Elkabell von meinem Hänger ist. Mutter! Stell dich doch an der Kauf. Von der haben jung henrik ich rede mit dir was wollte der papa von dir Hä? dass du auf mich und die mama hörst und kein blödsinn machen guck mal wir lassen dich selbstständig werden nur du musst das dann vernünftig machen okay Okay. Ja. Ja, weißt du, was das Problem ist? Der Ballenzähler, der ist kaputt, Papa. Ja. Dann kann man die Ballen nicht richtig verladen. Also man kriegt weniger drauf. Papa, Papa. Da kann ich kein Brett hinmachen. Ja gut. Das wurde er schon gepresst. Und jetzt kommt das zu dem, wo er es verkauft hat. Nach China. Damit verdient der Chef sich dumm und dusselig. So was fahre ich schon seit 32 Jahren. Das ist eine reine Gewohnheitssache. Das wird morgen. Morgen früh nach Antwerpen wird das gefahren. Nach Belgien. Und dann kommt ein Schiff, Schiff, Schiff nach China. Ne? Ja, Da wird ein Container verladen und geht dann nach China. Weil die Chinesen, die haben ja sozusagen keine Arbeitslosen oder nicht die Maschinen, die sie hier haben. Wenn da ein Graben ausgehoben wird, für Rohre zu verlegen, da kommen da tausend Mann mit Hack und Schaufel hier kommt einer mit einem Bagger. Ja. In China gibt man wir wirklich keine Arbeitslosen, ne? Ja. Ne, Papa? Ja, das weiß ich nicht, aber Das Kind. Man gerben. Wenn wegmachen, konnte man das nicht mehr. Vielleicht schon zu spät. Wo drei satt werden, wenn noch vier satt. Auf jeden Fall. So Haben wir letzte Mal noch drüber gesprochen, ne? Ja. Wollten, waren, wir waren beim Arzt. Und der Arzt sagte, entscheiden Sie sich. Und dann wegmachen ist nicht mehr. Na, haben wir gesagt, dann kommen, dann behalten wir das. Wir geben das auf jeden Fall nicht ab, oder so. Ich denke mal, er wird schon zu schaffen sein. Solange Arbeit da ist, Geld da ist, tut es das. Die Drähte reißen voll oft ab. Das ist schon schlimm im Moment obwohl das ja alles gemacht worden ist aber dann trotzdem noch also manchmal heute habe ich aber auch null bock zu arbeiten mal ganz ehrlich Ach. Kacke, Ach, komm, dann komm, lass mich mal. Ja, er kommt. Schön, Marco. Cool. Oh. Umschmeißen die Leute das Papier rein. Und das ist die Wand, die das Papier in den Container drückt. Das wird hydraulisch mit mit diesen zwei Trägern wird das dann gedrückt. Und dann sind da ungefähr 400 Bar, die da drücken, oder mehr. Ich auf rein, du kommst, bist platt. Einsammeln und dann in die Ecke. Hey, der hängt nicht mit, der er wir wie wirst denn Papa, der hängt da. So Wenn auf Seite gehen kann sein, dass der Hänger umkippt. Vater macht das schon. Elmut, schau ab, ne? Mein Vater, der kann schon LKW fahren. Durch den hast du doch auch den Job, ne? Ja weil er nicht mehr mit ansehen konnte. Ich habe 270 Bewerbungen weggeschickt und davon kamen gerade mal zwei zurück. verlässt, dann muss man verlassen. Die Dinger bist du noch am Rauchen. Nicht? Ne, weißt, die hätten nicht ein richtig Kippen zulegen. Das zu teuer. Ja, hey, ich hoffe, auf die stoppe Scheiße keinen Bock, Alter, weißt du grad. Mhm. Hast du Trainingshose an? Hast du Trainingshose an? Da fällt mir Blut runter, Poff, direkt ein Loch drin. bist hey. ich am Ärgern hey. Es geht, kein Problem mit, wa? Ich Meine Poffte Arbeit, da hab ich eigentlich schon mal päckchen Tabak so wa? auf der Arbeit. Mhm. Was machst du denn jetzt? Autoaufbereitung. Das ist cool. Ja, wenn, ich ja, ist hab, ich, da, wenn ich Glück habe, krieg ich da ne? ja. Du Vollpfosten, Leute. Hast du den Dreck eingerieben, mit zu Hause, Z gearbeitet? Ja, der du würdest mal gerne erzählen, so arbeiten oder wie ich. Ende hier bitte zu, das ist doch nur eine Praktikumsstelle. Ja, <lacht> wir sehen uns. Ja, ja. Peter, wir sehen uns, ne? Ciao. Bleib anständig, bestell ja. zu Hause, einen schönen gruß ja. Guck mal, der Rumpf heißt ja da. Und du hast ja aufgewandt. Ja, Ja. Technikus. Ja. Nee, wir fahren dich mit dem Fahrrad. So Hast du heute viel gemacht im Kindergarten? Da. Hm? Amtsgericht Euskirchen. Weißt du noch, der mich vor zwei Jahren Mama. behandelt hat, der Arzt? Wann soll ich das denn bezahlen? Ja, Amtsgericht Euskirchen. So, das Geld okay. also, ich noch nicht drauf. Und jetzt? Was haben wir Morgen haben wir Feiertag, Schatz, und morgen haben wir keine Knete in der Tasche. Aber wenn die das überwiesen hätten, dann wäre das drauf. Der hat das überwiesen, hat er gesagt. Und jetzt rollen wir hier mal weit auf. Meinst du, weil sie spät ist? Ich bin schon mal mit ihrem Krankenhaus gegangen und habe die Pille dann ab und so geholt. Ich war auch immer derjenige, der die zum Arzt oder sonst was hingeschleppt hat und geschleift hat. Weil die davon zu Hause, die kennt das nicht so wie ich. Das Der weiß das doch noch gar nicht. Da musst du nicht vor dem Brunnen. <lacht> nicht damit hauen. Das ist böse. Du musst den lutschen. Jetzt ich Stacy oder so. Wo ist der hin? Das tut man nicht. 야옹! No, 장미! Nein, Henrik, bleib in deinem Zimmer. Mama. Für böse Kinder haben wir nichts übrig. Böse Kinder wollen wir nicht haben. Du bist doch noch klein. Gar nicht klein. <lacht> bist nicht klein? Ey. Ist nicht zum Trommeln gedacht, Junge. Solche Aktion. Nein. War eine blöde Aktion, die du gemacht hast. Du sollst nicht immer m -m sagen. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Guck mich mal an. Warum machst du das? Hä? Du sollst mich angucken, warum du das machst. Warum hast du den Papa? Warum sagst du immer, Un -un"? tut man das? Ob, ob man das tut? Ich rede mit dir und ich möchte von dir eine Antwort haben. Nicht, kenne ich nicht. Ob man das macht? Guck mich mal an. Bin ich denn blöd? Merkt ihr das? Gut, gut. Weil er das nicht bekommen hat, was er bekommen möchte. Oder hätte gerne. Wir haben dem vorher alles gekauft. Meinst du, wie viel Spielsachen hier drin waren? Von Fischerpreis und, und, und eine Eisenbahn. Alles Mögliche. Ist drauf umgesprungen, hat gesagt, habe ich keine Lust mehr, schmeißt das durchs das Zimmer. Das dann hat er die Fenster aufgemacht, das aus dem Fenster geschmissen. Henrik, da ist deine Spielzeugkiste, tu deine Sachen da rein. Jetzt kannst du halt um sieben Nein! Ja, dann mach voran, ich sag's dir. Hier. Katrin. Du gehst heute halb sieben ins Bett, ohne diskutieren. Ich, bin, äh, ja, du ich schon. Gehe, ich gehe raus hier. Und ich gehe nach draußen. Hat Aufräumen. Das ist halt in den letzten Wochen halt alles so krass für uns geworden, weil wir auch so jung schon sind und dann so viel äh, äh, Verantwortung tragen. Jetzt müssen wir noch ausziehen, haben wir eine Räumungsklage bekommen, obwohl kein Grund dafür besteht, weil die Mieten werden bezahlt und der Mann hat uns einfach angelogen, Der hat zum Beispiel gesagt zu meiner Frau, wo er das erste Mal hier war, hat er gesagt, Sie brauchen keine Angst haben, Sie müssen hier nicht ausziehen. Beim nächsten Gespräch war er hier. Habe ich schon fast die Türe raus, bevor hab ich gesagt, geh dich. Wenn du dazu sagst, ich weiß aus sicherer Quelle, dass du ein Haus hast, dass du drei Autos fährst, du, soll ich was erzählen? Guckt er mich an, sagt er wie, ich weiß auch, dass du steinreich bist und die Wohnung nicht für dich haben will. Ich meine, ich habe immer gearbeitet. Immer, seit meinem 15. Lebensjahr. Ich habe also keinen Schulabschluss. Keine abgeschlossene Lehre. Aber ich habe schon viel gearbeitet. Und ich war schon viel unterwegs. Und hätte ich ein Auto, dann würde ich auch nicht so einen Drecksjob machen. Wenn ich einen Führerschein hätte. Dann wäre ich bei Schwager vielleicht als Makler oder so angestellt. Und, und der ist der jüngste Steuerberater Europas mit 19 Jahren. Er war schon in den Urlaub machen und und und, und wenn er nach hier kommt, erzählt er nicht mehr davon. Krass. Aber ja, man weiß ja nie. Nein, du musst nicht putzen Katrin, Du bist noch klein zum Putzen. Du brauchst das nicht. Mehr. Ich meine, ich bin nicht doof, nicht dumm. Ich bin gut gebildet, ich kann mir gut selber helfen. Auch Papierkram und sowas. So früher mit meiner Mutter und so. Das habe ich auch viel gemacht. Für meine Mutter. Also Daher. Also, ich finde mal, wir machen das mal ganz schön stark zusammen. Und jetzt wollen wir das Beste draus machen. dann muss mach weiter schauen. Vielleicht leben wir noch lange, vielleicht nicht, wer weiß. Kann ja alles Mögliche passieren. Bitte schön. Okay. Soll Fußball spielen jetzt? Sollen wir Fußball spielen jetzt? Und ich den gerade Ja? Ja? Für den Bumper? Ja? den Na ja. klar, Mama. Ja, zu essen haben wir alles hier. Schau okay. mal. Meine Mutter, ich wie es mir geht. Gut dir, du Pfeife! Papa. Du Pfeife! Wir haben diesen Monat voll die Probleme gehabt, finanziell überhaupt bis jetzt hier hinzukommen. Weil ich muss noch zwei Monatsmieten zahlen. Und wenn ich dir diesen Monat nicht zahle, dann kann der mich direkt rausschmeißen. Und wir können da auch nur drinnen bleiben durch die Kinder. Da hätten wir keine Kinder, Wäre das alles was einfacher mit Wohnung suchen, schneller? Weil ich habe ja mit dem Vermieter auch gesprochen. Und, so und ähm, immer, wenn wir uns eine Wohnung gesucht haben oder so, ey, jeder Zweite hat gesagt: hey, äh, Ja, dann nimm ich mir lieber äh, äh, Leute mit Hunden anstatt mit Kindern. Und da kriegst du so einen Hals. Und dann habe ich nachher keinen Bock mehr drauf gehabt. Jetzt habe ich meine Mutter suchen lassen. Die hat noch mehr Zeit und die hat was gefunden. Mal gucken, ob das alles so klappt, wie wir uns da vorgestellt haben. Ich denke mal so, geben auch noch bessere, kommen auch noch bessere Zeiten. Vielleicht bin ich jetzt in einem halben Tiefpunkt, sagen wir mal so, und ich probiere da einfach wieder rauszuklettern. Alleine ist das dort krass schwer, sag ich mal. Weil ich meine Freundin im Moment, auf die kommt man sich nicht richtig verlassen und so. Und ich, da ich schon ziemlich doof da. Und das, was die normalerweise machen muss, das habe ich schon mit 10, 9 für meine Geschwister getan. Bin sogar mit den Kindern einkaufen gegangen in so eine Scheiße. Die muss einfach mal mehr nachdenken, weil, wie soll ich das erklären? Auch wenn das scheiße ist, aber so wie die Situation ist, dann will ich wenigstens noch das Beste draus machen. Aber äh, wenn ich sehe, dass ich nach Hause komme und da ist nichts getan, gest, vorgestern war das so schlimm, da war die noch am Pennen. Da kam ich rein, die Kinder waren am Schlafen statt die dann was macht, nee, macht gelegt. Entweder denke ich mir, die Frau will mich kaputt machen. Oder die kommt mit sich selber nicht klar. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich gesagt. Ich finde es nur unfair gegen Im ja, eigenen Partner. Zum Beispiel, ich komme jetzt nach Hause und muss Fenster. Setzen. Faul ist ein nicht. Das hat er wahrscheinlich, die Eigenart, hat er von mir erhabt. Marco weg ist, ne? Ja. Verdien ich 300 Euro mehr, Saf, Alter? Oder 200? Und dann mach ich Führerschein. Und dann zeig ich euch allen, wie das gemacht wird. was so. das ist. was ihr in 30 Jahren gelernt habt, er hat manchen Einwände. Geradeaus fahren kann jeder. Ja. Aber vielleicht kommt noch mal meine Chance. Leder. Mama? Ich bin nicht. Nee, eh. Mama. Ja, Papa. Ach, nochmal, Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Hm? Das? Ja, ja. wir War gestern bei dem Amt ne, sagt die Alte zu mir, also die die Pflegemutter ne? sagt die guckt die mich an, sagt ich kenne auch deinen Vater, dein Onkel, deine anderen Onkel, ja, so, was hat das denn damit zu tun, dass sie mein Kind haben? Erstmal Scheiße, das ist schon so, wie sie das gemacht haben, das ist halt auch Scheiße. Sie haben sich nicht gemeldet, wo sie mit dem Kind beim Krank beim Arzt waren, und und und. und. Und wir sollten das schon vorher gesehen haben, habe ich gesagt, das, ist schon, das passiert nicht nochmal. Das Kind das braucht in den ersten drei Monaten die, die, Fürsorge, die ja. richtige Mutter. Ja. Die haben gesagt, wir bekommen Besucherrechte und und und, das ist nie passiert. Außer gestern. So, und jetzt haben wir für am, äh, nächste Woche Dienstag einen Termin, Viertel nach vier. Das äh ist immer so ein Problem, ne? Die Pflegefamilie, die bemüht sich zwar, aber es ist nie der richtige Bezug. Es ist nie der Bezug, ist nie der Bezug die wie der eigentliche. Weil, weil guck mal, die Geschwister, vor allen Dingen, das Kind hat ja recht auf Geschwister. Und wenn das Kind in Pflegefamilie groß wird, hat er ja seine Geschwister nicht mehr. Es nee, nee. kann so chaotisch sein, wie es will, kann auch für mich das so ablaufen, ist scheißegal. Hauptsache, man ist zusammen. Man ist zusammen in der Familie und hält zusammen. Ja, und man kann nicht alles haben, ne? Das Da sagst du. Auch. Gut. Gut. gut, ja. Ja, gut. Bruder. Und wegen Emily müsst ihr mit dem Jugendamt reden? Machst du das oder der Emily? Machen wir beide. Was müsst ihr da machen? Das muss der Emily erklären. Mach's da, das? Ist das da. gut, ja. da ist die Musik. Wenn wir diesen Scheiß da nicht gemacht hätten, dann hätten sie uns alle Kinder weggenommen. Haben Sie das gedroht? Ja. Dann habe ich gesagt, dann macht ihr. Ich such, wenn ich umziehe, kriege ich das Kind wieder, ansonsten zeige ich die an. Und dann können die erstmal das Jugendamt wieder eine dicke Plauze vom Staat. So wird es halt auch. Sollen lieber bei Leuten gucken, wo, wo die Kinder Scheiße und sowas fressen müssen oder so. Dann frage ich mich ausgerechnet, warum die nach hier kommen. Wie waren die denn hier? Die kommen jetzt, äh, kommt jeden Tag immer eine Person. Zwei Stunden lang. Und äh, für geregelten Ablauf und so einen Scheiß. Ich du zu der Alten gesagt, ja, machen sie das, wir machen das so lange mit und können dann können sie sich ja verpissen. Wie sind Sie denn drauf, Herr Siegert? Ist so wie ich das sage. Ist so schlimm auch nicht Ihr Kind weg nach der Geburt. Was würden Sie machen, wenn ich das machen würde? Guckt das die mich an. Ja. ja. Können und um nichts dazu sagen? Dann sehen Sie mal, wie die Gefühle genauso sind. immer weh tut ist, doch den Kindern immer zu erklären. Ja, das ist das. So. Weiß man kann ja nichts machen. Ich hätte es schon längst gemacht. Also schon Und fragt die Katrin auch schon nach der Emily? Fragt die Katrin auch schon nach der Emily? Ja. Hm? Der ist fast nicht so groß, nur abends Ja, abends kommt das. Hendrik und Wir die auch immer mit uns. Dann kommt die Emily nach Hause. Und die so, wie ich mir Ich frag mich, was der Vater Staat von den Menschen will oder überhaupt seines Rechten bestimmt. Wie sollen wir mal 20 Millionen andere Jugendliche zeigen, die das machen? das drauf haben, was wir drauf Wie es mit Andy und seiner Familie weitergeht, zeigen wir nach den Nachrichten. Gleich hier.